Hallo allerseits. In diesem Video werde ich zeigen, wie Sie die Leistung Ihrer Festplatte überprüfen, wenn der Computer nicht mehr geladen wird. Ich zeige euch, wie Sie es mit kostenloser Software schnell scannen können und um sicherzugeben, dass die Festplatte defekt ist oder es einen anderen äh, Grund gibt, überprüfen Sie es auf äh, fehlerhafte Sektoren und mehr. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen,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 Hierbei handelt es sich um ein äh, Distributionskit für die Notfallwiederherstellung, das neben der Überprüfung von Festplatten auch eine Reihe von Dienstprogrammen für die Datenwiederherstellung, das Betriebssystem, Virenschutz und andere Funktionen enthält. Sie können es von der offiziellen Webseite herunterladen, der Link befindet sich in der Beschreibung. Nach dem Herunterladen müssen Sie mit diesem Dienstprogramm ein bootfähiges USB-Stick erstellen. Hier auf der Webseite gibt es ein spezielles Programm, das Ihnen äh, dabei hilft, äh, und es gibt eine Bedingungsanleitung, die jedoch jeder auf Englisch verfügbar ist. Um das Programm zum Erstellen einer äh, boot herunterzuladen, klicken Sie hier auf die Registerkarte USB-Booting und laden Sie die Datei ISO 2 USB Excel herunter. Schließen Sie das USB-Stick an den Computer an, führen Sie das Programm aus, Wählen Sie hier Ihr USB-Stick aus und geben Sie den Pfad zu dem Bild an, das Sie über den angegebenen Link heruntergeladen haben. Klicken Sie dann auf Verarbeiten. Dieser Vorgang dauert nicht lange, anschließend müssen Sie im BIOS die Startpriorität von einem USB-Stick einstellen. Wie das geht, sehen Sie in unserem anderen Video. Nach dem Herunterladen wird ein Desktop angezeigt. Der Windows 10 ähnelt. Öffnen Sie hier den Ordner Utilities Hard Disk Tools Diagnostic. Führen Sie in diesem Ordner das Dienstprogramm WD-Data Lieferung äh, Diagnostics aus, akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter. Um das Laufwerk zu überprüfen oder den Status von Smart anzuzeigen, markieren Sie das Gerät und wählen Sie das Symbol in der oberen Reihe aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Nachdem Sie auf das Symbol Testausführung geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem die folgenden äh, Menüelemente angezeigt werden: Schnelle Überprüfung Führt einen schnellen Selbsttest des Laufwerks über Smart durch, um Data Lifeguard Informationen zu sammeln und zu überprüfen. Sorgfältig überprüfen Führt einen vollständigen Festplattenscan durch, um fehlerhafte Sektoren zu erkennen. Die Dauer dieses Tests hängt von der Kapazität des Laufwerks ab und kann bis zu mehreren Stunden dauern. Erase: Überschreibt den Inhalt des Laufwerks mit Nullen. Es gibt zwei Modi: Vollständiges und schnelles Löschen. Das Dateisystem und die Daten auf dem Laufwerk gehen verloren. Testergebnisse anzeigen: Zeigt die Ergebnisse des letzten Tests an. Bevor Sie mit einem der Tests beginnen, sollten Sie wichtige Daten sichern da diese durch die Überprüfung beschädigt werden und verloren gehen können. Wählen Sie den gewünschten scan typs aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Am Ende des Vorgangs erhalten Sie eine Meldung, ob das Laufwerk den Test bestanden hat, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Schließen. Das Dienstprogramm äh, GSmart GS -Smart Control analysiert Smart Disk Daten ermittelt den Gesundheitszustand und führt eine Reihe von Tests an ihm durch. Es werden automatisch Probleme mit der Festplatte gemeldet und hervorgehoben, sowie detaillierte Informationen zu Laufwerk, Attributen und Statistiken angezeigt. Hier können Sie Tests durchführen, das Fehlerprotokoll, die Temperatur und mehr anzeigen. HDTune ist ein weiteres Dienstprogramm für eine Festplatte oder SSD mit vielen Funktionen. Es kann verwendet werden, um die äh, Laufwerk, ein, äh, Laufwerksleistung zu messen, Fälle zu überprüfen, den Inter Integritätsstatus Smart zu überprüfen, alle Daten sicher zu löschen usw. So Beispielsweise können Sie die Festplatte schnell auf fällehafte Sektoren überprüfen. Wenn Sie dazu diese äh, Registerkarte, markieren Sie den Schnell Scan und klicken Sie auf Start. Danach sehen Sie, ob beschädigte Blöcke auf der Festplatte vorhanden sind. Sie werden rot markiert. Auf der Registerkarteninformation werden alle verfügbaren Festplatteninformationen angezeigt. Mit diesen Dienstprogrammen können Sie sicher festlegen, feststellen, ob das Problem beim Boten des PCs mit der Festplatte verbunden ist. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Ihre Festplatte beschädigt ist, können Sie versuchen, sie zu reparieren. Mit Hilfe eines Browsers können Sie ein Dienstprogramm zum Be Behandeln einer Festplatte herunterladen, zum Beispiel die Victoria-Anwendung. Wir haben eine separate äh, Videoanweisung zur Verwendung dieses Programms auf dem Kanal. Oder überprüfen äh, und behalten Sie Fälle mit dem Befehl CHKDSK. Und wenn mit der Festplatte alles in Ordnung ist und das Betriebssystem beschädigt ist, gibt es ein gutes Hilfsprogramm LaserSoft Windows Recovery, um die Leistung davon wiederherzustellen, wo Sie ähm, mit nur einem Klick die Probleme beim Laden des Windows-Betriebssystems äh, lösen können. Oder verwenden Sie andere Funktionen dieses Dienstprogramms. Führen Sie mit äh, Checkdisk eine Festplattenprüfung auf Wetter durch. Sie müssen keine Befehle eingeben, sondern drücken nur ein paar Tasten. Führen Sie eine Registrierungsreparatur durch, führen Sie eine Speicherüberprüfung durch und ermitteln Sie sogar den Betriebssystem Lizenzschlüssel, den Sie für eine neue Installation des Systems benötigen. Diese Live-CD enthält viele Hilfsprogramme, die bei einer Federfunktion des Computers hilfreich sein können. Das einzige Minus der System- und Programmoberfläche ist in englischer Sprache verfügbar. Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.